Also seit der Einführung des CAM konnten wir unsere Prozesse verschlanken. Wir sind effizienter geworden, dann haben wir auch eine gewisse Transparenz geschaffen. Wir können kundenbezogen über verschiedene Abteilungen hinweg Informationen zusammentragen. Wir haben Schnittstellen zu Fremdsystemen geschaffen, beispielsweise zum ERP oder zum Data Warehouse System, sodass wir im CRM selbst alle wichtigen Informationen zusammentragen können, die Sales und Marketing benötigen, um den Kunden effektiv und auch gezielt ansprechen zu können. Heißt für uns im Endeffekt, wir konnten teilweise Lizenzen einsparen, weil nicht jeder Mitarbeiter Zugriff auf alle Fremdsysteme benötigt, sondern alles im CRM für sich gebündelt abrufen kann und dass auch alle Informationen, die er benötigt, direkt auf einen Blick sind. Eine erfolgreiche CRM-Implementierung heißt vor allen Dingen Teamarbeit. Hier sehe ich drei Teammitglieder, zum einen Synergy als Partner an unserer Seite, dann den Unternehmensbereich oder die Abteilung, die ins CRM integriert werden soll und natürlich wir als Projektleitung. Der Unternehmensbereich, der integriert wird, hat bestenfalls einen oder mehrere Key-User, die von Beginn an im Projekt dabei sind, ihre Wünsche mitbringen, testen im späteren Verlauf und dann sozusagen das CRM in ihrer Abteilung weitertragen. Dann ist es natürlich von Vorteil mit Synergy so schnelle Reaktionszeiten zu haben, einen klasse Partner an der Seite zu haben, mit dem wir dann auch kurzfristig äh, ja, neue Wege gehen können. Vor allen Dingen die Datenqualität. Und die Datenqualität ist immer abhängig von demjenigen, der die Daten eingibt und sie nutzt. heißt, derjenige, der das CRM nutzt ähm, als, äh, als Tool für sich ähm, und da auch wiederum die Akzeptanz.